Ich habe jetzt schon so lange kein neues Video gepostet, aber ich schaffe es auch im Moment nicht, irgendwie was Richtiges zu machen. Deswegen gibt es jetzt mal so ein kleines Update. Ich habe inzwischen meine Diagnose bekommen, also ich habe jetzt offiziell Ehlers-Danlos-Syndrom vom hypermobilen Typ. Irgendwann, in ferner Zukunft, werde ich noch ein Video darüber machen, was das ist. Ähm, ja, eine genetische Auswertung habe ich noch nicht. Das ist noch ein bisschen spannend, weil der irgendwie meine ganze biologische Familie untersucht wird. Und mein Bruder ist auch in der Diagnose, weil er auch selber Probleme hat. Ja, das wird alles noch spannend. Mein Katzen geht's gut? Der du. Ja, du. Ja. Was hinter mir steht, das ist ein Kadong mit einem Aquarium. Das ist ein 60-Liter-Cube. Der große Plan ist, mir einen Fisch zu holen. Einen Betterfisch. Oder in Deutschland heißen die Kampffische. Die heißen Kampffische, weil die sich untereinander bekämpfen, deswegen darf man die nur alleine halten und deswegen ein Fisch. Aber das ist auch mehr so ein Großprojekt, weil es viele, viele Sachen gibt, die ich da machen muss. Und das ist natürlich anstrengend. Aber im Moment tut mir das gut, so ein Ziel zu haben. Irgendwas, worauf ich hinarbeiten kann. Die Sache mit dem Rollstuhl ist offensichtlich gar nicht so schlimm. Ich habe ja seit... Anfang Dezember den Rollstuhl. Aber das Problem ist, die Karre ist viel zu schwer für mich und ich komme damit einfach nicht gut vorwärts und tut mir in den Schultern und in den Handgelenken auch weh, weil es einfach so schwergängig ist und ich so viel Kraft brauche. Die Kraft habe ich zwar, aber die Gelenke machen das halt nicht auf Dauer mit. Dann hatte ich mal für ein Wochenende von Autobock einen Ventus, also ein Demonstrationsmodell, das natürlich nicht ganz genau auf mich abgestimmt ist, aber eine kleinere Sitzbreite hat, da habe ich dann halt nicht mehr Platz links und rechts, sondern das ist wirklich eng. Und das tat mir so gut und es geht so leicht. Jetzt wird es wohl drauf rauslaufen, dass ich so einen Ventus kriege. Die haben mir das so erklärt, dass es relativ normal ist, dass die Erstversorgung nicht 100% passt und dass viele Leute da relativ schnell, schon nach ein paar Monaten, einen anderen Rollstuhl brauchen, eben weil man am Anfang noch nicht genau weiß, was man braucht und je nachdem wie die Ansprüche sind, kann das halt schnell gehen, dass man dann eine Zweitversorgung braucht. Also, scheinbar ist das ein Ding und ich muss dann nur die entsprechenden Zettel von meinen Ärztinnen besorgen, wo dann draufsteht, dass ich unbedingt genau so einen Rollstuhl brauche, weil Dinge. Aber scheinbar haben die tatsächlich einen Plan und möglicherweise wird es noch dieses Jahr was. Also die Sache ist ja mit dem Rollstuhl, den ich jetzt habe, das ist ein Easy Life. Der ist einfach. Es ist ein Oma-Rollstuhl. Es ist zwar ein Aktivrollstuhl, aber halt eher so auf der passiven Seite von aktiv. Ich komme mit dem zwar mal vor die Tür, aber ich bezahle immer noch heftig dafür, körperlich. Und das hatte ich halt schon mit dem Erprobungsmodell von dem Ventus nicht sondern da konnte ich auch einfach mal aus Spaß einen Kilometer rollen und das kann ich mit dem Easy Life halt nicht mit dem komme ich zwar zu meinen Terminen also zu meiner Ärztin zur Ergotherapie und so weiter aber also es ist immer noch nicht wirklich viel mehr Freiheit weil durch die Schmerzen und die Anstrengungen, die das verursacht es ist einfach nicht dazu geeignet, mir wirklich diesen zusätzlichen Bewegungsraum zu verschaffen, sondern ich bin immer noch auf meinem kleinen kleinen Umfeld eingeschränkt. Ich habe jetzt Ergotherapie angefangen. Ich habe natürlich in meiner Stadt niemanden gefunden, wo sich mit Elastanus auskannte. <lacht> ähm. Jetzt muss ich halt irgendwie der Ergotherapeutin erklären, was Ela's ist und was genau ich brauche. Es ist ein bisschen schade, weil ich glaube, Ergotherapie bei einer Person, die sich wirklich auskennt mit EDS, könnte wirklich verdammt viel helfen. Aber ich denke, es wird trotzdem helfen, weil Ergotherapie ist ja auch für diese Hilfsmittelversorgung zuständig. Also, Armschienen, Bandagen, Werkzeuge, all dieses Zeug, was man braucht. Die hat mir gesagt, ich soll eine Liste schreiben, was ich denn alles gerne hätte. Dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, ich habe ja keine Ahnung, was es alles gibt. Dann hat sie gesagt, naja, dann schreiben Sie mal eine Liste. Ich habe eine Liste geschrieben. Moment. Ich habe inzwischen alle meine Dokumente in Ordnern und Heftern ich hätte gerne einen magischen Staubsauger, der nichts wiegt und kein Kabel hat, aber trotzdem Flächen saugen kann, ohne dass ich mich bücken muss. Stabile Handgelenkschienen links und rechts, mit Schiene auf Ober- und Unterseite, so welche habe ich tatsächlich schon, aber die sind mir nicht eng genug, weil ich brauche auch gute seitliche Unterstützung, aber bitte super weich, falls ich die Handgelenke irgendwo auflegen muss, zum Beispiel zum Tippen oder zum Schreiben eine magische Handgelenkschiene, die meine Elle am Platz hält, weil ich habe ja dieses Problem. Und das Problem ist, dass ich ja praktisch der Unterarm und das Handgelenk gegeneinander verdrehen. Und es gibt einfach keine Schiene, die das stabilisieren kann, weil das eine technische Herausforderung wäre, sowas zu bauen. Ringsplints oder Schienen, die meinen kleinen Finger und Ringfinger davon abhalten, zu weit nach vorne zu gehen. Ein Winkel von 45 Grad sollte aber möglich sein. Meine Finger gehen zu weit nach vorne und dann hängen die sich so ein bisschen aus und das tut einfach weh und ich will irgendeine Stütze, die macht, dass das nicht passiert. Schienen für die Daumenwurzel, die die Daumenwurzel nur stützen, aber nicht blockieren. Das sind diese hier. Eine Armschlinge, für wenn ein Arm komplett außer Betrieb ist. Klar, Schals sind einfach unbequem. Ein Ding, um Schraubgläder zu öffnen. Das Problem ist, dass ein Hebel nicht reicht. Weil selbst wenn ich irgendwas habe was mir hilft, die Kraft auf den Deckel zu bringen, muss ich immer noch das scheiß Glas festhalten. Und das tut furchtbar weh. Eine Schlüsselumdrehmaschine. Weil, au, au. <lacht> Tastatur und Maus, die keine Hände brauchen, besonders die Maus, weil Mausklicks und Mausrad bedienen höllisch weh und auch diese Position schon, die Hand auf diesem Scheiß Ding liegen zu haben. Furchtbar. Ein Bett oder Kissen, das alle meine Gelenke am Platz hält, wenn ich versuche zu schlafen. Die Hüfte darf nicht belastet werden, wenn ich auf der Seite liege. Die Schulter darf nicht belastet werden, wenn ich auf der Seite liege. Der Nacken muss gestutzt werden. Wenn ich auf dem Rücken liege, dürfen die Knie nicht durchgestreckt sein, die Schultern müssen unterstützt sein und der Nacken muss gestützt sein, also exoskelett. Eine Gemüseschneidemaschine, Schienen für die Knie, eine externe Zugvorrichtung, um zu verhindern, dass der Ellbogen nach vorne rausrutscht beim Rollstuhlfahren. Manchmal bleibe ich am Greifreifen so ein bisschen hängen und dann knackt es mir den Ellbogen so nach vorne raus, das ist nicht gut. Handgelenk und Fingerschienen, die verhindern, dass mein rechter Arm sich nach CL auskugelt oder dass generell komische Dinge mit meinen Händen oder Fingern passieren. Einfach so steif. Eine Bettlakenwechselmaschine. Eine Möglichkeit Stifte zu benutzen, ohne mit der rechten Hand greifen zu müssen. Eine Nasenverlängerung, um mein Handy ohne Hände bedienen zu können. Training für die linke Hand, damit ich die rechte Hand nicht mehr brauche. Eine Maschine, die Tabletten aus dem Blister drückt und halbiert. Eine Methode Treppen zu steigen, ohne die Knie beugen zu müssen, das tut nämlich weh. Methode, mich an Treppengelände abzustützen, ohne die Hände belasten zu müssen, das tut nämlich auch weh. Also ich bin mal gespannt, was die sagt.